Hallo, herzlich willkommen beim Café Steelpoint. Heute die Folge 15. Heute geht es um das Immunsystem und ähm, wir werden heute mit dem Michael Bibaschek über das Immunsystem reden. Er wird einiges erzählen über das Immunsystem. Ein bisschen was zur Person von Michi. Der Michi ist freiberuflich tätig als Osteopath seit 2010, hat an der WSO seinen, äh, seine osteopathie, sein osteopathie absolviert hat dann an der OSD einen kinder seminar gemacht oder ein kinder besser gesagt und ähm, ist lehrtätig oder macht Lehre eben für die WSO beziehungsweise eben in und auch im Ausland, auch in Polen mittlerweile und ist somit auch schon international renommierter und anerkannter Osteopath und Dozent. Weiters ist er Herausgeber der DO, die deutsche Zeitschrift für Osteopathie und im letzten Jahr hat es in der WSO eine Reihe gegeben, die PNEI-Reihe, die Psychoneuroendokrinoimmunologie-Reihe und im Rahmen dieser Reihe hat er über das Immunsystem doziert. Von dem her herzlich willkommen Michi. Hallo, hallo Diana. Du hast vergessen, dich selbst vorzustellen. Das stimmt. Ähm, <lacht> magst du das machen? Hallo Diana, das ist die Diana Stöcke. auch wertvolles mit. Mitglied oder Mitunterrichtende äh, bei der PNEI-Reihe und inzwischen, glaube ich, allen sehr bekannt auch als Öko-Obfrau und Präsidentin der äh, österreichischen Gesellschaft für Osteopathie. Danke sehr. Michi, worüber <lacht> ja. willst du heute reden? Na naja, der Erich hat ja schon einiges über das Immunsystem, also jetzt im aktuellen Anlass natürlich über das Coronavirus erzählt und wie so Viren funktionieren und hat auch da schon einiges erzählt über das Immunsystem äh, erzählt und war, wie wir das auch vielleicht behandeln können und da habe ich mir gedacht, da kann man äh, recht gut anknüpfen, vor allem, weil ich mich ja die letzten Monate sehr intensiv mit dem Immunsystem auseinandergesetzt habe und ja dachte, ich bringe da einiges dazu und vielleicht so, was wir aus der Osteopathen eigentlich machen können, um am Immunsystem zu arbeiten. Magst du noch erzählen, wie du zum Immunsystem gekommen bist oder wie sich das Interesse aufgebaut hat? Also das Interesse hat sich so aufgebaut, dass ich ja in der Praxis auch relativ viele Kinder habe und mhm. die Kinder, also die Eltern ihre Kinder dann immer öfter gebracht haben mit den rezidivierenden Infekten, den Atemwegsinfekten und so dann einfach die Idee entstanden ist, wie kann man hier ein Kind oder die Kinder gut unterstützen mhm. und inzwischen habe ich dann auch immer wieder andere, also Patienten mit Allergien und Autoimmunerkrankungen und so weiter, die, wo ich auch versuche, auf osteopathischem Weg diese Patientengruppe zu unterstützen. Und dann habt, habt ihr mich gefragt, also du und der Erich, ob ich das in, in die Pnei-Reihe übernehmen will und damit begann noch eine wesentlich intensivere Auseinandersetzung mit dem Immunsystem. Okay, magst du ein bisschen was über das Immunsystem erzählen? Einmal in groben Zügen einen Überblick geben vielleicht? In groben vielleicht? Zügen? Ähm, also ich denke, jeder von uns kennt ja dieses klassische, ähm, dieses, die klassische Einteilung in ein unspezifisches angeborenes Immunsystem und ein erworbenes spezifisches Immunsystem und jeder dieser Anteile hat einen hat zelluläre Komponenten, also Immunzellen, die aktiv sind und eine humorale Komponente, also eine humoral heißt mehr oder weniger an Flüssigkeit gebunden, also lösliche Komponenten. Ich finde dieses, dieses Modell, ist vielleicht didaktisch sinnvoll, wenn man das dann ganz gut erklären kann. Es entspricht aber nicht der Realität, finde ich, weil einerseits wird ein ganz wesentlicher Faktor der Immunabwehr äh, darin nicht berücksichtigt, das sind nämlich unsere äußeren Barrieren. Und äh, diese Einteilung impliziert ein bisschen, dass das voneinander getrennte Teile sind, die sozusagen, also die getrennte Teile sind, aber sie sind untrennbar miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Also das erworbene System kann nicht ohne das angeborene System leben und umgekehrt. Aber eben was, was ich ganz wesentlich finde und ähm, wie schon gesagt, was vergessen wird, sind und woran wir, glaube ich, als Osteopathen sehr gut arbeiten können, ist, ähm, sind unsere äußeren Barrieren, also die Schutzbarrieren nach außen, damit überhaupt einmal ein Pathogen nicht in den Körper eindringen kann. Wenn diese Barrieren gut funktionieren, dann gehen, ein, also dann gehen viele Virologen oder beziehungsweise Fachleute davon aus, dass wir eigentlich einen Großteil von möglichen Infektionen abwehren können. Und zu diesen äußeren Barrieren zählt einmal vor allem die Haut. Mhm. Ähm, die, hat, die Haut hat auch ein ganz spezifisches Immunsystem mit äh, löslichen Substanzen, die darin enthalten sind, wie zum Beispiel Defensine und Lysozyme, die antimikrobiell wirksam sind und sie enthält zum Beispiel auch oder die lange hanzen zellen das sind spezielle Formen von Makrophagen, also Zellen des unspezifischen Immunsystems. Und wenn die Haut gut funktioniert und hier keine Verletzungen vorliegen durch die Pathogene, äh, eindringen können, dann ist hier schon einmal ähm, eine sehr gute Barriere, eine Schutzbarriere äh, gegeben. Und ich denke, wir können ja sehr gut an, dieser, an, an der Haut, an Bindegewebe am oberflächlichen arbeiten mit GOT, TGO, Müllfaszie Release-Techniken mit Narbenbehandlungen, mit äh, anderen Formen von Faszientechniken, um hier äh, lokal oder auch systemisch das ähm, sozusagen die Gesundheit der Haut zu unterstützen. Und je gesünder die Haut, desto besser funktioniert auch ihre Immun. Und das Zweite, ähm, was sozusagen auch wo wir auch gut arbeiten können, sind die, die Schleimhäute. Und dem dazugehörenden lymphatischen Gewebe, dem, dem sogenannten Malz-System, das hat er da ehrlich schon erwähnt, das munkos-assoziierte lymphatische Gewebe. Und das finden wir an allen großen Barrieren nach außen hin, im Mund-Nasenraum, im Rachenraum, im Bereich der Lunge, im Bereich des Darmes, aber auch im Bereich des Urogenitaltraktes. Und auch da, wenn wir versuchen, diese äußeren Barrieren in ihrer Gesundheit und Vitalität zu unterstützen, indem wir zum Beispiel dafür sorgen, dass die Durchblutung optimal ist, dass die ähm, auch die venolymphatische Drainage dieser Bereiche optimal gegeben ist, indem diese Barrierefunktion nicht durch andere Dinge äh, beeinträchtigt wird, wie zum Beispiel äh, übermäßiger Stress, der vielleicht unser autonom, autonomes Nervensystem äh, triggert. Ähm, dann können wir hier schon auch, ähm, glaube ich, sehr viel dazu beitragen, dass diese dass Pathogene mal überhaupt nicht aufgenommen werden und es zu keiner Infektion kommt. Das sind jetzt Techniken, die wir alle kennen, nur die wir mit einem anderen Fokus machen können. Zum Beispiel global am Darm zu arbeiten, um hier das Darm, das lymphatische Gewebe des Darmes zu stimulieren. Oder wir können im Bereich der Halsfaszien arbeiten, um zum Beispiel hier die, äh, die Mandeln und die Adenoiden in ihrer Vitalität und Gesundheit zu unterstützen. Genau, das ist einmal so, ähm, das mhm. ist so ein Faktor. Also diese äußeren Barrieren, das ist etwas, was in diesen klassischen didaktischen äh, Einteilungen des Immunsystems einfach vergessen wird. Magst du da ja. vielleicht noch ganz kurz umreißen, was es heißt ähm, äh, angeborenes und erworbenes Immunsystem? Mhm. Also angeboren heißt, dass diese Komponenten des Immunsystems schon von Geburt an quasi vorhanden sind und aktiv werden können. Dazu zählen einfach zelluläre Bestandteile wie unsere Makrophagen oder Monozytenmakrophagen, unsere dendritischen Zellen, unsere Granulozyten, unsere natürlichen Killerzellen, aber auch lösliche Substanzen, wie zum Beispiel die Komponenten des ähm, die akute Phaseproteine oder die Komponenten unseres Komplementsystems. Die letzteren beiden sind natürlich insofern interessant, weil sie, ähm, äh, die, diese Proteine werden alle von der Leber gebildet und im Bedarfsfall dann sozusagen in die Blutbahn abgegeben. Und ja, die Leber hat ja überall ihre Finger mit drinnen und eben auch beim Immunsystem. Und auch da, wenn wir unsere Lebertechniken verwenden, unsere Pumptechniken an der Leber verwenden, verwenden unsere also Dysfunktionen der Leber beseitigen, dann gehe ich davon aus, dass wir eben auch auf diesem Weg sozusagen diese spezifischen Komponenten, das Komplementsystem und auch die akute Phaseproteine äh, unterstützen können. Magst du vielleicht ganz kurz noch äh, umreißen, was das Komplementsystem ist oder auch akute Phaseproteine und was man sich ja. darunter vorstellen kann? Ja, also das Komplementsystem ist einfach ein... Es sind Serumproteine, die eben von der Leber, von den Hepatozyten, gebildet werden. Es gibt mehrere Wege, wie die sozusagen aktiviert werden können. Wenn sie aktiviert werden, dann wird eine Kaskade losgetreten, in dieser Kaskade bilden sich dann mehrere Spaltprodukte und diese Spaltprodukte, die können bestimmte Funktionen übernehmen. Zum Beispiel können sie jetzt ein Pathogen obsonieren, das heißt, sie besetzen die Oberfläche dieses Pathogens, eines Bakteriums zum Beispiel. Und machen es dafür, wie soll ich sagen, schmackhafter oder sichtbarer für die Zellen des unspezifischen Immunsystems. Das heißt, die Makrophagen können die dann leicht erkennen und dann vernichten. Am Ende des Komplementsystems steht dann auch immer der MAC, der Membranangriffskomplex. Das ist ein Molekül quasi, das in die Membran, in die Oberfläche eines Pathogens ein Loch stanzen kann. Und dadurch da kommt es zu einem Untergang zu einem natürlichen Zelltod dieses Pathogens. Und die akute Phase-Proteine sind auch, ähm, wie, sagen, sind Proteine, wie der Name schon sagt, dazu gehören viele verschiedene an die 40. Das bekannteste ist das CRP, das C-reaktive Protein, das ja als ein, ein Entzündungsparameter gilt, weil es relativ schnell ansteigen kann im, im Blut bei einer Infektion. Und das hat man meistens dann schon nach einiger Stunden, nach einigen Stunden erhöht im Blut vorhanden. Und äh, das CRP macht auch, es ist noch nicht ganz klar, was es genau macht, ähm, aber was es auf jeden Fall machen kann, ist auch obsonieren. Das heißt, die Oberfläche von Pathogenen zu besetzen und dadurch sichtbarer, schmackhafter zu machen für das ähm, spezifische, äh, für das unspezifische Immunsystem, vor allem für die Makrophagen, also die Zellen, die fressen und phagocytieren. Mhm. Das wäre jetzt eigentlich ausschließlich mal das angeborene Immunsystem. Und das erworbene Immunsystem, was ist das? Das erworbene Immunsystem ist eben schon ein, also ein System, das auch schon bei Geburt vorhanden ist, nur es lernt sozusagen durch Infektionen, die wir im Laufe unseres Lebens durchmachen. Ähm, dazu gehören vor allem unsere B- und unsere T-Lymphozyten. Mhm. Ähm, die T-Lymphozyten sind jetzt sozusagen, ähm, also wie der Name schon sagt, weiße Blutkörperchen, die, wenn sie aktiviert werden durch Antigenpräsentation, gibt es verschiedene Gruppen. Es gibt zum Beispiel die Helferzellen, da gibt es auch wieder verschiedene Untergruppen. Es gibt regulatorische T-Zellen und es gibt zytotoxische T-Zellen, also das sind die klassischen T-Killerzellen. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel, im aktuellen Fall haben wir jetzt eh einen, einen Virus, der uns ja alle sehr beschäftigt, das ist ein intrazellulärer Erreger. In dem Fall würde sozusagen durch Antigenpräsentation eine TH1-Antwort stimuliert werden. Das heißt, es wird vor allem die TH1-Zellen, Helferzellen werden aktiviert und die stimulieren die Bildung von zytotoxischen T-Zellen und die sind sehr effektiv in der Bekämpfung von virusinfizierten Zellen. Okay, das heißt, TH1 Immunantwort heißt, dass die T-Zellen aktiviert worden sind und TH1... Th1 dann aktiviert, die stimulieren wiederum die Bildung von zytotoxischen äh, T-Zellen, also T-Zellen, die aktiv virusinfizierte Zellen angreifen können und vernichten können, durch Lyse in der und Regel. Geht es dann nur um Viruserkrankungen oder gibt es da auch andere Erkrankungen, wo die th 1 Antwort zum Beispiel äh, greift? intrazelluläre Erreger, die können ja durch ähm, Antikörper jetzt nicht so gut erkannt werden. Da geht's, das kann auch ein, es gibt auch intrazelluläre Bakterien, es gibt auch Pilze, die zum Beispiel äh, intrazellulär überleben können. Genau. Okay, und wenn es äh, eine Th1-Antwort gibt, heißt das, es gibt auch eine Th2-Antwort, nehme ich an? Eine Th2-Antwort, das ist eben jene Antwort, wo die Th2-Helferzellen aktiviert werden und diese ähm, aktivieren oder stimulieren dann vor allem die Bildung der, der oder stimulieren die B-Lymphozyten zur Proliferation und zur Reifung. Und die B-Lymphozyten sind ja jene, wenn sie dann ihre komplette Reifung durchlaufen haben, sind dann die, die die Antikörper bilden können. Und das ist ja die, wie soll ich sagen, die spezifischste Möglichkeit, ein Pathogen zu bekämpfen, weil die Antikörper genau für dieses eine Pathogen ähm, produziert werden. Okay. Und was machen die Antikörper? Die Antikörper machen Verschiedenes. Sie können auch zum Beispiel obsonieren, mhm. das heißt wiederum Oberfläche besetzen, schmackhaft machen, Makrophagen kommen daher und fressen jetzt dieses obsonierte äh, Pathogen auf. Sie können auch ähm, agglutinieren, das heißt ähm, Pathogene verklumpen lassen. Sie können... Neutralisieren, das heißt, die können noch direkt wirklich Pathogene selbst neutralisieren, indem sie dort andocken an die Rezeptoren. Also verschiedenste Möglichkeiten. Aber eben, was der Vorteil ist, es ist, ist antigen-spezifisch. Also wirklich für dieses eine Antigen. Dafür brauchen unser Immunsystem aber ein bisschen Zeit, um die überbilden zu können. Und was halt auch der Vorteil ist, das machen die t auch, aber die B-Lymphozyten ebenso ist, dass sie letztlich dann ein immunologisches Gedächtnis hinterlassen. Das heißt, sie hinterlassen B-Gedächtniszellen für dieses eine Antigen und das heißt, wir sind dann in der Regel, beim Coronavirus wird ja diskutiert, wie lange so eine Immunität aufrecht bleibt, aber in der Regel sind wir dann zumindest für einen gewissen Zeitraum bei manchen Pathogenen wahrscheinlich sogar ein Leben lang mehr oder weniger immun. Okay, aber Du hast gesagt, diese Einteilung in angeboren und erworben magst du nicht so wahnsinnig gern. Das heißt, für dich, du hast das jetzt erklärt, so wie es sozusagen in den Büchern steht. Das ist auch didaktischer, sinnvoller Zugang. Aber nachdem man es sozusagen so gelernt hat oder auch unterrichtet hat, ist es nachher auch wieder sinnvoll, die zwei Schenkel zusammenzuführen, oder? Ähm. Dass das ja. sozusagen nicht von, getrennt voneinander stattfindet, sondern miteinander und dass da auch Interaktionen stattfinden. Es das eine funktioniert nicht oder das andere. Es gibt ja zum Beispiel die Zytokine. Das sind einfach Signalmoleküle zwischen den einzelnen Immunzellen und die stimulieren gegenseitig. Wenn jetzt ein, ein Makrophage aktiviert ist durch ein Pathogen, dann scheidet er Zytokine aus. Das können Interleukine sein, Interferone sein eine große faktoren sein, koloniestimulierende Faktoren sein und die wirken wieder auf, auf andere Immunzellen. Die können zum Beispiel dann wieder die Leber stimulieren, äh, akute Phase Proteine auszuscheiden oder sie aktivieren das Komplementsystem oder sie stimulieren zum Beispiel die Proliferation von B-Lymphozyten. Das heißt, Zytokine sind mehr oder weniger Kommunikationssystem und, äh, innerhalb äh, von Immunzellen? Genau. Die Zytokine, wie auch immer sie heißen, Interlogin 1, bis, bis ich schieß mich dort etc., etc., die haben alle unterschiedlichste Funktionen und wirken wieder auf andere Immunzellen. Ohne, ohne die Zytokine würde, würde unser Immunsystem nicht funktionieren, weil es nicht miteinander reden könnte, sozusagen. Und jetzt im Zuge der Knei ähm, muss man auch dazu sagen, dass die Zytokine ja nicht nur innerhalb dieses Immunsystems wirken, sondern dass die Zytokine ja auch andere Gewebe zum Beispiel aktivieren und dass da auch eine Interaktion ist zwischen dem Immunsystem, dem Nervensystem, dem Hormonsystem und so weiter. Also dass da wirklich auch wieder eine, eine Interaktion Zytokine stattfindet. Zytokine sind auch jene Moleküle oder Signalmoleküle, die ja auch zum Beispiel im Falle Infektion unsere Krankheitssymptome verursachen. Sie können Fieber verursachen, sie können dieses Sickness behavior stimulieren, das heißt, die wirken wirklich zentral nervös, zum Beispiel auf Ebene des Hypothalamus und der Hypophyse. Mhm. Gut. Ähm, du hast auch noch gesagt, äh, du hast vorher von den Interleukinen zum Beispiel, äh, von den ähm, Akute-Phase-Proteinen gesprochen, die werden ja auch getriggert eigentlich über Interleukine, oder? Die Produktion. Genau, Interleukin 6, genau. Mhm. Okay. Das stimuliert vor allem die Leber zur Produktion der Akute-Phase-Proteine. Und wie lange dauert so eine Immunreaktion normalerweise oder in welchen Zeiträumen spielen sich diese Dinge ab? Also wenn wir jetzt, wie im Falle von Corona zum Beispiel, in der Regel dauert das, bis der gesamte Prozess abgelaufen ist, sozusagen, bis dann auch das Immunsystem wieder runterfährt. Eine Immunreaktion muss ja auch, wenn das Pathogen vernichtet ist, sinnvoll zu Ende kommen. Da gibt es verschiedene Mechanismen, wie das Immunsystem wieder runtergeschaltet wird. Zum Beispiel wieder Zytokine, das Interleukin 10 zum Beispiel ist jenes, dass das Immunsystem wieder herunterschaut. Dann, es hängt auch ein bisschen, glaube ich, vom Pathogen ab, wie lange es dauert, aber im Schnitt dauert so eine gesamte Immunreaktion drei bis vier Wochen drei bis vier Wochen. Und mhm. da ist es aber so, dass diese zwei Schenkel, die angeborenen und die erworbenen, dann beide stattfinden, zeitgleich sozusagen. Zeitgleich. Natürlich ist es so, dass das, ähm, das angeborene Immunsystem, also das unspezifische Immunsystem, schon dasjenige ist, dass äh, gerade wenn wir eine primäre Infektion haben, also mit einem neuen, noch nicht bekannten Virus, mit dem wir noch nie zu tun hatten oder irgendein anderes Pathogen, dann ist das, dass einmal das aktiv wird und einfach mal draufhaut, sozusagen wild um sich schlägt, aber eben antigen-unspezifisch äh, und verschafft dadurch, ähm, manchmal ist es sogar möglich, dass, das dass dieses unspezifische Immunsystem schon eine Infektion auf dieser Ebene aufhört, hm. äh, aber eben dann auch wieder nicht, das heißt wir brauchen dann auch wieder das Spezifische, aber das Unspezifische verschafft sozusagen dem, dem spezifischen Immunsystem, die Zeit, die es braucht, um zum Beispiel jetzt Antikörper zu bilden. Okay, das war jetzt relativ viel Physiologie. In der Osteopathie ist ja so, wir brauchen beides, wir brauchen Physiologie, wir brauchen aber auch die Anatomie, mhm. damit wir auch wissen, wo wir das Ganze behandeln. Also die Physiologie ist das Verständnis in Wirklichkeit von was rennt ab, was passiert im Hintergrund, damit ich auch Symptome verstehen kann, weil das ist ja nichts anderes als eine gestörte Physiologie. Allerdings brauchen wir auch die Anatomie, damit wir dann wirklich auch wissen, wo behandle ich, wo kann ich dann manuell sozusagen hingreifen und wo kann ich Dinge beeinflussen. Magst du vielleicht etwas über die Anatomie des Immunsystems noch sprechen und dann eben auch gleich in Kombination mit Behandlungsmöglichkeiten? Also, eben, ich habe schon darüber gesprochen oder erzählt, dass es immer ganz wichtig ist, an diesen äußeren Barrieren zu arbeiten. Das darf man nicht vergessen die in, den, in der Literatur wird angegeben, dass wahrscheinlich, wenn die äußeren Barrieren gut funktionieren, mit den Techniken, die ich vorhin schon beschrieben habe, mit Faszientechniken, mit äh, Techniken, die die Durchblutung der Schleimhäute äh, möglichst dynamisieren, sozusagen, dann gehen eigentlich die Leute aus davon, dass man 98 Prozent aller ähm, Pathogene abwehren kann. Mhm. Wenn wir jetzt spezifisch am Immunsystem arbeiten wollen, dann macht es natürlich Sinn, vorhin habe ich ja schon darüber gesprochen, dass die Leber eine zentrale Rolle spielt, gerade im Bereich des unspezifischen Immunsystems, dass ich einmal die Leber untersuche, schaue, ob Dysfunktionen vorhanden sind, diese Dysfunktionen beseitige, damit die Leber ihre Physiologie, ihre physiologische Funktion optimal erfüllen kann. Und dann kann ich äh, Leberpumpttechniken machen, um die Leber zum Beispiel äh, wirklich noch zu mehr anzuregen, zu stimulieren. Mhm. Wenn wir an das Lymphsystem denken, dann müssen wir, äh, wenn wir an das Immunsystem denken, dann denken wir natürlich unweigerlich an, an das Lymphsystem. Ja. Mhm. Dort haben wir jetzt auch sozusagen primäre und sekundäre Organe, die wir behandeln können. Ähm, wir haben einerseits zum Beispiel das rote Knochenmark, ähm, mhm. das ja, im Rahmen der Hämatopoese, also der Blutbildung, ja alle Vorläuferzellen des Immunsystems bildet. Das heißt, wir könnten zum Beispiel auch, gerade wenn es bei Patienten zum Beispiel einen Immunmangel gibt, also ein zu wenig an bestimmten Immunzellen, dann ist die Idee dahinter, dass wir zum Beispiel durch vielleicht introsäre techniken an den Knochen, wo eben rotes Knochenmark beim Erwachsenen zum Beispiel vorhanden ist, das wäre zum Beispiel Schulter, also die Scapula das Sternum, die Rippen oder die proximalen Diaphysen der langen Röhrenknochen, da mhm. haben wir noch das Knochenmark als, als Erwachsene, dass man da mit ähm, beispielsweise Techniken vielleicht auch einen gewissen Einfluss hat auf das rote Knochenmark, aber man könnte zum Beispiel wiederum, also ich bin ein großer Freund von äh, TGO, DOT, mhm. dass hier durch äh, Stimulation, durch Blutung, der Zirkulation äh, auch hier auf die Durchblutung äh, der Knochen äh, einwirkt und so vielleicht äh, eine vermehrte Produktion von Immunzellen stimulieren kann. Dann haben wir natürlich auch im Immunsystem äh, den Thymus, die Thymusdrüse, mhm. die ja auch so ein Bindeglied ist zwischen dem Hormonsystem und dem Immunsystem, weil, wie der Name schon sagt, es ist nicht nur ein Immunorgan, es ist auch eine Drüse, weil sie eben Substanzen abscheidet, wie das Thymosin oder das Thymopoetin, aber die die, die Thymusdrüse ist natürlich ganz wesentlich für unsere T-Lymphozyten, weil die Vorläuferzellen der T-Lymphozyten, die jetzt aus dem Rotknochenmark in das Blut übergehen, die besiedeln dann den Thymus und reifen dann in, im Thymus zu diesen äh, spezifischen T-Zellen heran. Das wären dann T-Helferzellen, regulatorische T-Zellen oder eben die äh, ne, Corona-Demenz-Zytotoxischen äh, T-Zellen. Und ähm, wenn wir am Thymus arbeiten, wenn wir am Sternum arbeiten, an den Rippen arbeiten, am Mediastinum arbeiten, am gesamten Thorax und Brustkorb, an der Durchblutung und Entsorgung des Thymus, dann, können, dann gehe ich davon aus, dass wir auch so wieder die Physiologie des, der Thymusdrüse unterstützen können. Was ich ganz gern den Kindern zeige, die so mit Immunproblemen oder häufigen Infekten zu mir kommen, ist der King Kong und das schaut dann so aus, dass die Kinder einfach Thymusdrüse stimulieren sollen, ich nenne es Kinkorn, das macht ihnen dann recht Spaß. Und äh, da gehe ich davon aus, dass wir auch hier so die Thymusdrüse ähm, anregen, äh, reife, differenzierte T-Lymphozyten zu bilden. Mhm. Auch im, im die, Erwachsenenalter? Auch in einem Erwachsenenalter, ähm, der Thymus macht zwar eine Pubertätsinvolation durch, also er verkümmert sozusagen und atrophiert äh, durch Einwirkung der Sexualhormone mit Beginn der Pubertät, aber es wird davon ausgegangen, dass äh, Immun-, also Thymuszellen, aktive Thymuszellen, noch in diesen retrosternalen Fettkörper und in den Bandstrukturen äh, hinter dem Sternum vorhanden sind und dass auch noch im Erwachsenenalter äh, zu einem gewissen Grad diese T-Lymphozyten-Differenzierung und Reifung ähm, funktioniert. Mhm. Ich mache das auch bei Erwachsenen. Mhm. Dann, was muss man noch behandeln, natürlich die, die, die Milz. Die Milz ist wie ein großer Lymphknoten. Die Milz hat viele, viele Funktionen wie Blutreservoirbildung oder Hämatopoese vor der Geburt, aber sie hat auch eine große immunologische Funktion, weil sie enthält weiße Blutkörperchen, sie enthält äh, dendritische Zellen, sie enthält Makrophagen und ähm, ja funktioniert einfach wie ein, wie ein großer Lymphknoten eigentlich. Ist auch Ort dann der Antigenpräsentation, also dort wandern dann die Makrophagen hin, die eben einen Teil dieses Pathogens auf ihrer Oberfläche tragen und dann zeigen sie es den T-Lymphozyten, um sozusagen die T-Lymphozyten-Stimulierung, äh, Stim Aktivierung anzuregen und das geschieht teilweise in der Milz. Und auch da, wir wissen, wo die Milz ist, wir wissen äh, ungefähr die Lage, wir wissen die nachbarschaftlichen Beziehungen, äh, wir wissen, wie sie äh, vaskulär versorgt wird, wir wissen wie es Wahl versorgt wird und auch hier können wir wieder schauen, gibt es Dysfunktionen der Milz, diese Dysfunktionen beseitigen. Wir können an den Rippen arbeiten, wir können am Zwerchfell arbeiten, wir können um, und letztlich dann auch wieder die wie die Leber auch die Milz stimulieren im Bedarfsfall, also wirklich ihre Funktion anregen. Mhm. Und dann natürlich, was wir alle kennen, sind unsere generellen lymphatischen Techniken, ja, also unsere Punkttechniken, die wir global, systemisch, aber auch sehr lokal natürlich anwenden können, um hier das Lymphsystem ähm, zu unterstützen und die Zirkulation der Lymphe bzw. der gesamten Flüssigkeiten im Körper anzuregen. Und dafür müssen wir wieder natürlich an den Übergängen arbeiten, wir müssen an den Diaphragmen arbeiten äh, und dann, wenn diese Wege freigemacht worden sind, dann können wir auch die, die Lymphe stimulieren und dadurch auch das Immunsystem anregen. Diese lymphpump sind ja wahrscheinlich so alt wie die Osteopathie selbst und haben in so früheren Pandemiezeiten sehr wahrscheinlich, zumindest das sagt es die Literatur, dazu beigetragen, dass zum Beispiel äh, Opfer der spanischen Grippe deutlich höhere Überlebenschancen hatten als, ähm, als Leute, die nicht behandelt wurden. Mhm. Und, ähm, Manche, manche sagen sogar, dass es wahrscheinlich ohne diese Lymphtechniken die Osteopathie, Osteopathie gar nicht mehr gäbe. Mhm. Aber ich kann mich erinnern, während der Pneireihe hast du ganz viel auch von den Diaphragmen gesprochen und prinzipiell auch von diesen ähm, Zonen, wo sozusagen Flaschenhälse ja. sind oder wo es einfach enger wird. Und du hast damals gesagt, man sollte eigentlich in Wirklichkeit vorher schauen, dass man die ganzen Wege freikriegt und nachher okay. erst die Lymphtechniken machen oder Pumptechniken machen. Also, wie gesagt, das, man sollte zuerst ähm, äh, alle die, die Bahnen frei machen. Das heißt einmal die Übergänge behandeln, die spezifisch auch die Diaphragmen behandeln und äh, sozusagen alle Engstellen, wo vielleicht, vielleicht gibt es ein Problem mit der Klavikula und da funktioniert die Drainage vom Lymphsystem in das Venöse-System nicht optimal. Weil ein Patient mit einem Schulterproblem da ist oder sich einmal die Klavitel gebrochen hat, etc. Da muss man natürlich zuerst einmal da schauen, dass man mhm. diese Wege frei macht. Und dann kann man erst mit dem, sollte man erst mit dem Lymphsystem arbeiten. Mhm. Also, also die, die Lymphe die Zirkulation anregen. Mhm. Gibt es sonst irgendwas, wo du sagst, ähm, so könnte man eigentlich dem Lymphsystem, dem Immunsystem, noch ein bisschen einen Boost geben, außer eben die manuellen Techniken, dass du irgendwelche Sachen noch Lifestyle-mäßig oder, wenn du sagst, im Hormonsystem oder im Nervensystem oder auch in anderen Systemen, die eben mit dem Immunsystem zusammenhängen, dass du sagst, da würde ich auch noch auf jeden Fall arbeiten? Naja, es gibt natürlich viele, gerade in der Beschäftigung mit der Pnei, also der psychonar ist mir bewusst geworden, wie komplex diese Systeme sind und wie auch komplex die Zusammenhänge sind. Da machst du gleich auch eine Ausbildung, gell? Ja. Eine zusätzliche noch. Ja. Und ähm, wenn, wenn wir am Immunsystem arbeiten wollen oder an, diesen, an der Komplexität dieser ganzen drei dieser Supersysteme sozusagen, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir auch ähm, auf andere Wege den Patienten unterstützen. Das heißt, allen voran ist zum Beispiel einmal ähm, Stressmanagement. Stress ja. Wir haben natürlich viele, viele, viele viele Patienten, die aus verschiedensten Gründen ähm, Stresssituationen, chronischen Stressbelastungen ausgesetzt sind. Und äh, wir wissen natürlich, dass dann im Rahmen, wenn diese Stressachsen ähm, aktiviert sind, dann wird zum Beispiel einmal Cortisol, also werden Stresshormone ausgeschieden, vor allem einmal das Cortisol, und das Cortisol ist das immunsupprimierende ähm, Hormon, das es gibt. Also es gibt keine andere Substanz, die das Immunsystem so einbremsen kann, wie Cortisol, Cortison. Deshalb hat es ja auch diese therapeutische Wirkung bei äh, akuten Entzündungen zum Beispiel. Mhm. Auch, ähm, ja? auch der Grund, warum man meistens nicht krank wird, während man in einer Stresssituation ist. Es kann ja mal durchaus Sinn machen, dass man, wenn gerade Stress da ist, dann macht es ja Sinn sozusagen, dass wir jetzt in dieser Stresssituation, die vielleicht einige wenige Tage dauert, nicht krank werden. Mhm. Ähm, aber bei chronischem Stress, also wenn dann eben chronische Cortisolüberlastung da ist im Körper und das Immunsystem über Monate, Jahre runtergeschraubt wird, irgendwann werden wir dann auch krank und dann werden wir nämlich wirklich krank, also wirklich krank sozusagen tiefer im Körper krank mhm. ne? ähm, und das wäre jetzt einmal das eine, also gerade hier wirklich mit den Patienten über Stressmanagement, Stressreduktion, äh, die Patienten sind dann natürlich angehalten, sehr viel auch selber zu machen, aber es geht nicht ohne, ja? also wir können noch so gute Osteopathen sein, am im Immunsystem arbeiten, wenn die Patienten nicht aktiv auch was gegen ihr Stressmanagement, also gegen ihren chronischen Stress mhm. tun. Werden, wird unsere Arbeit wahrscheinlich weniger effektiv sein. Das andere, was ich noch machen würde natürlich, ist ähm, verschiedenste Faktoren in Erfahrung bringen, die noch das Immunsystem beeinträchtigen. Man weiß, dass zum Beispiel ähm, chronischer Alkoholgenuss, Alkoholabusus oder ein zu viel an Alkohol natürlich auch ganz spezifisch das Immunsystem schädigt und schwächt. Man weiß das auch vom, vom Rauchen, also da gibt es einfach auch Studien dazu, wie Rauchen das Immunsystem schwächen kann. Ähm, interessanterweise bei Bewegung und Sport gehen die Studien ein bisschen auseinander. Es gibt Studien, die zeigen, dass zum Beispiel ähm, also sportliche Tätigkeit, moderate sportliche Tätigkeit bis zu einer Stunde zum Beispiel eher immunfördernd ist, aber starke ähm, oder sehr starke körperliche Belastung über eine Stunde wirkt zum Beispiel dann wieder eher immunschwächend, mhm. aber es gibt auch Studien, die dem wieder widersprechen. Ich denke aber, Sportler oder Menschen, die sehr sportlich sind und viel Sport betreiben, sind in der Regel auch Menschen, die generell auf, ihr, auf ihren Lifestyle besser achten und äh, dadurch vielleicht insgesamt ihr Immunsystem besser dasteht als bei Leuten, die wenig Bewegung machen, viel trinken, sich ungesund ernähren etc. etc. oder wenig Bewegung oder gar keine Bewegung machen. Ich nehme an, es kommt ja auch darauf an, was für ein Sport ist es und äh, was ist die Intention hinter dem Sport, oder? Genau, aber wie gesagt, die Studienlage dazu ist nicht eindeutig. Also ich kann nicht so hundertprozentig sagen, der Sport ist jetzt äh, ungesund. Ich denke, man sollte die Patienten fragen, wie, äh, was für Sportarten sie machen, in welchem Ausmaß sie es machen. In welcher Regelmäßigkeit sie das machen und dann sehr individuell entscheiden. Ich glaube, man kann oder entscheiden. Man kann den Patienten nur beraten eigentlich. Mhm. Und, oder sensibilisieren für ein bestimmtes Thema. Und dann halt sagen, vielleicht wäre es besser, sie machen moderaten Kraftsport zum Beispiel. Dem sagt man auch nach, dass er eher immunfördernd ist zum Beispiel. Mhm. Ja. Also da, das ist, da kann man sich glaube ich nicht so hundertprozentig auf die Literatur zumindest die ich kenne und gelesen habe, berufen. Das beim Alkohol, beim Nikotin ist das ganz anders, da gibt es wirklich eindeutige Beweise, dass das ganz spezifisch bestimmte Zellpopulationen des Immunsystems schädigt. Mhm. Schlaf ist auch sowas, was wichtig ist, regelmäßiger Schlaf und man weiß zum Beispiel, dass das Immunsystem ja eher in der Nacht aktiv ist. Und ähm, auch einem gewissen zirkadianen Rhythmus folgt, also es gibt äh, Interlokine, wie zum Beispiel, die am frühen Abend höher sind als am Morgen. Also da gibt es irgendwie so eine zirkadiane Tages-, einen zirkadialen Tagesrhythmus dahinter. Und was natürlich ganz essentiell ist, wenn wir vom Immunsystem sprechen, dann sollten wir auch die Patienten nach ihren Ernährungsgewohnheiten... Schaffen. Ganz kurz noch zum Schlaf. Gibt es auch einen zu viel an Schlaf? Puh. Eine Frage, kann die immer jetzt? wieder auftaucht, deswegen vielleicht weißt was du Also nicht, dass ich gelesen hätte, nicht, dass ich. Nein, also, aber ich kenne fast keine Leute, die zu viel schlafen. Ich habe eh das Problem, dass meine Patienten alle chronisch zu wenig schlafen, eigentlich. Okay, okay aber du wolltest noch von der Ernährung sprechen, da habe ich dich unterbrochen. Genau, die Ernährung ist natürlich auch. Ich meine, wir sind ja keine Ernährungsberater, aber man kann doch auch. Die Patienten für Ernährungsthemen zu einem gewissen Grad stimulieren oder sensibilisieren. Also, was ich ganz gerne mache, wenn Patienten kommen, die, die jetzt mit dem Immun- oder die wegen einem Immunthema zu mir kommen, die lasse ich ja mal erzählen oder lasse ich auch aufschreiben, zum Beispiel, was sie denn so über ein paar Tage hinweg denn so essen, mhm. was ihre Essensgewohnheiten sind. Da schaue ich mir dann an und vielleicht fällt auf, dass es zum Beispiel da einen bestimmten Gruppe an immunfördernden Lebensmitteln vielleicht fehlt und dann kann man ja die Patienten sensibilisieren und sagen, schauen Sie mal, vielleicht wäre es gut, wenn Sie mehr Flüssigkeit trinken, wenn Sie mehr vielleicht entzündungshemmende Lebensmittel zu sich nehmen, wenn Sie vielleicht glutenhaltige Mittel, äh, Lebensmittel eher karenzieren oder zumindest reduzieren oder zumindest ähm, ich habe von den Kindern gesprochen, da weiß, da sagt die Studienlage zum Beispiel eindeutig, dass, dass man bei Kindern, die zu häufigen Atemwegsinfekten neigen, Ohrenentzündungen, Mittelohrentzündungen, Bronchitis etc., dass wenn die Le also Milchprodukte weglassen zum Beispiel, dass es den Kindern deutlich besser geht und sie weniger häufig zu diesen Infektionen neigen. Mhm. Das empfehle ich zum Beispiel dann den Eltern, dass sie versuchen, da mal zumindest zu reduzieren. Okay. Mhm. Was das Immunsystem auf jeden Fall braucht, sind verschiedene Vitamine, also vor allem Vitamin A, C, D und E. Wir mhm. brauchen Zink auf jeden Fall, wir brauchen Eisen, wir brauchen Selen, wir brauchen diverse Pflanzeninhaltsstoffe wie Polyphenole. zum Wo Beispiel ich die? In Obst und Gemüse, vor allem in der Schale, mhm. den Apfel halt nicht schälen, weil da ist da sind die Polyphenole drinnen, die unterstützen, die wirken halt antiinflammatorisch, also anti mhm. Dann gibt es aber wieder auch Lebensmittel, die eher proinflammatorisch sind, die bei Leuten, die halt sehr mit dem Immunsystem zu tun haben, vielleicht eher karenziert werden sollten. Das wären zum Beispiel die Lektine. Lektine sind Pflanzeninhaltsstoffe, die mito mitogen sind. Die haben die Eigenschaft, eine spezifische Immunantwort zu stimulieren. Indem man sie einfach über die Nahrung aufnimmt und mitogenes Lektine sind zum Beispiel in Sojaprodukten enthalten. Okay. Mhm. Soja ist etwas, was vielleicht, ähm, wenn man mit dem Immunsystem zu tun hat, generell nicht so günstig ist. Mhm. Verstehe. Genau. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, die man zusätzlich einnehmen könnte, wenn man jetzt mit dem Immunsystem zu tun hat, wenn man zu so entzündlichen Erkrankungen, Symptomen neigt, so, so Silent Inflammation Geschichten, dann kann man zum Beispiel vermehrt auf Gewürze zurückgreifen, frische Gewürze, man kann Ingwer wirkt anti-entzündlich, Kurkuma ist, ist studienmäßig schon gut belegt, dass das zum Beispiel ähm, anti-entzündlich ist, man kann Kohl, Kohl hat viel Vitamin C zum Beispiel, ich muss da auf meine Schummelisten schauen frischer Fisch oder fettiger Fisch wegen den ähm, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die, die wir auch brauchen für unser Immunsystem. Weihrauch diverse Algensorten ähm, Bären haben Antioxidantien, zum Beispiel Hinbeeren, Heidelbeeren, Preiselbeeren. Mhm. Die reduzieren dann wieder den oxidativen Stress. Genau, also da kann man schon einiges. Uh, einiges machen. Was letztlich auch ganz wichtig ist, uh, das Immunsystem ist ein System, das in Flüssigkeiten existiert und lebt. Mhm. Wir brauchen einen vernünftigen Flüssigkeitshaushalt. Also diese zwei bis drei Liter uh, reine Flüssigkeit, uh, also im Bestfall Wasser, Mineralwasser, das ist schon Tee, das ist schon ganz, also das Essential. soll man den Patienten auch in Erfahrung bringen, ob da ein Problem mhm. da ist. Oder ein Mangel an Flüssigkeit. Ja. Gut. Genau. Ich glaube, im Großen und Ganzen hast du das Immunsystem gut erklärt. Wir haben am Anfang das äh, angeborene Immunsystem gemacht, wir haben das erworbene Immunsystem gemacht, oder du besser ja. gesagt, ich eigentlich nicht. Ähm, und auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie man als Osteopath an dem Ganzen arbeiten kann oder wie man auch seine Patienten ein bisschen führen kann durch das Ganze. Vielleicht ja. gibt es noch äh, Fragen vom Publikum? Oder Fragen von den Zusehern sozusagen? Ich schaue gerade auf die. Ich sehe das, seh da nämlich den Chatverlauf, aber ich sehe keine Fragen, aber. Vielleicht, weil du es einfach so gut erklärt hast. Weiß ich nicht. Was ist deine Erfahrung? Jetzt frage ich einmal dich. Wie ist deine Erfahrung? Wie arbeitest du mit dem Immunsystem, Diana und Diana? Ähm, eigentlich sehr viel mit Punkttechnik. Ja. Bitte? Habe hab ich irgendwas vergessen? Ich bin schon ein bisschen Corona-Dement, nämlich. Nein, nicht, dass ich, nicht, nicht, dass ich wüsste. Ähm, okay. Aber wie du sagst, ich mache viel Pumptechniken. Ich schaue, dass ich äh, eben Zwergfeldtechniken, Thoraxtechniken ähm, und eigentlich recht viel abdominelle und viszerale Osteopathie. Das sind so die Haupt, Hauptdinge, die ich mache. Beziehungsweise halt dann äh, über das autonome Nervensystem, dass ich da auch schaue, dass ich die, da eine gewisse Balance reinkriege. Das sind auch bei mir so die Haupt... Haupt Angriffsmöglichkeiten. Ich glaube, eine Frage gibt Ja, ich sehe sie gerade. Okay, zwei Fragen gibt es, muss ich kurz nachdenken. Also Autoimmunerkrankung, da gibt es... Äh, Kannst du vielleicht die Frage kurz wiederholen? Also die Andrea fragt. Wo liegt der Fehler unter Anführungszeichen bei einer Autoimmunreaktion? Könntest du bitte kurz noch den Pathomechanismus bei einer Autoimmunerkrankung erklären? Es gibt verschiedene Autoimmunerkrankungen. Grundsätzlich der, der Fehler sozusagen, wenn man es so nennen kann, ist, dass das äh, Immunsystem aufgrund verschiedenster äh, Mechanismen das eigene körpereigene Systeme oder körpereigene Zellen angreift. Dahinter kann aber, ähm, dahinter liegt aber ein, ein Mechanismus. Man versteht es noch nicht zu 100 Prozent meines Wissens nach, zumindest nach dem Studium des Autoimmunbuches, das ich äh, gelesen habe zu diesem Thema, ähm, wird es noch nicht ganz 100 verstanden, wieso es das Immunsystem überschießt. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel, äh, auf Ebene des Thymus zum Beispiel hier, ähm, was ja nicht passieren sollte, ist, dass der Typ, dass ähm, aus dem Thymus T-Lymphozyten ausgeschieden werden, die körpereigene Zellen angreifen. Mhm. Aber es kann zum Beispiel vorkommen, dass diese äh, dass diese Differenzierung äh, nicht gut funktioniert, also diese Selektion, dass einfach diese T-Lymphozyten, die möglicherweise körpereigene Zellen angreifen würden, zum Beispiel zytotoxische T-Zellen, dass die trotzdem in den Körper gelangen, weil... Ähm, anatomisch-physiologisch irgendwas auf der Ebene des Thymus nicht funktioniert und dann habe ich diese autoreaktiven T-Zellen im Körper. Es ja. mhm. kann aber auch sein, dass zum Beispiel ähm, Antikörper gegen körpereigene Substanz gebildet werden. Ja. Es kann auch sein, dass zum Beispiel bei überschießenden äh, Reaktionen zum Beispiel auch Komponenten des unspezifischen Immunsystems körpereigenes Gewebe angreifen und schädigen. Mhm. Ja. Hast du da andere einen anderen Input noch? Ähm, vielleicht nur noch, dass das oft Oberflächenproteine sind oder an den Zellen, die den Antigenen sehr ähnlich sind von den Bakterien oder Viren oder was auch immer und durch diese Ähnlichkeit es dann einfach passieren kann, dass die, das Immunsystem anstatt die Fremden die eigenen angreift. Es kann auch sein, zum Beispiel, ich habe vorhin von dieser TH1 und TH2-Antwort gesprochen, mhm. diese Balance zwischen diesen beiden Systemen, die kann zum Beispiel durch Schwermetallbelastungen, durch viel oxidativen Stress äh, oder auch durch Cortisol zum Beispiel, kann diese Immunbalance gestört werden. Und dann kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt dann eher die Tendenz habe, in Richtung TH1 zu gehen, gibt es TH1-assoziierte Autoimmunerkrankungen, das wäre zum Beispiel die Multiple Sklerose. Mhm. Ja, also da begünstigt, wenn diese Immunbalance nicht gut funktioniert, begünstigt das zum Beispiel die Entstehung von Multiple Sklerose oder Morbus Crohn zum Beispiel auch. Mhm. Also es gibt nicht nur einen Mechanismus, es gibt da mehrere Stellen, an denen etwas schiefgehen kann und dadurch letztlich eine Autoimmunerkrankung entstehen kann. Mhm. Genau. Und, und Dann habe ich hier die Frage, wie funktioniert der Nestschutz eines neugeborenen Babys nur über das angeborene -System? System? Bitte. Es gibt noch eine Frage, auch glaube ich zum Autoimmunsystem, so ich weiß, von der Christina. Ich habe mal gelesen, dass bei Autoimmunerkrankungen das Immunsystem eher nicht angeregt, also nicht stimuliert werden. soll soll, ob ich diese Meinung teile. Jein, jein. Ähm, ich gehe schon davon aus, dass ich, wenn ich bei Autoimmunerkrankungen, bei bestimmten Autoimmunerkrankungen, es kommt immer natürlich an, welche das ist, wenn da zum Beispiel jetzt, wie ich vorhin beschrieben habe, ähm, dieser Selektionsprozess der T-Lymphozyten auf Ebene des Thymus nicht optimal funktioniert, dann es gibt leider keine wissenschaftlichen Belege oder Beweise dazu, das sind Annahmen, dass wir dann auf Ebene, wenn wir dann den Thymus behandeln, dass wir auch diese Selektionsprozesse begünstigen und vielleicht hoffentlich dadurch weniger T-Zellen ausgeschieden werden, die das eigene Immunsystem auch dann als eigene, den eigenen Körper sozusagen angreifen und attackieren. Das wäre eine Idee dahinter, aber natürlich... Eben deshalb jein. also ich, es kommt ganz auf den äh, es kommt auf die Autoimmunerkrankung an es kommt darauf an wie sie fortgeschritten sie ist welche Symptomatik sie zeigt ähm, genau also bei einem akuten Schub einer multiplen Sklerose würde ich wahrscheinlich tendenziell eher nicht stimulierend arbeiten ich würde stützend arbeiten indem ich an den Diaphragmen arbeite, indem ich am autonomen Move äh, Nervensystem arbeite, aber da würde ich wahrscheinlich nicht stimulieren. Aber in den chronischen Verlaufsphasen den MS denke ich schon, dass man da ähm, vorsichtig stimulierend auch arbeiten könnte. Mhm. Ja, Stimulation heißt ja immer, es geht ja, das ist ja auch dein Leitspruch, es geht ja immer zu also Stimulation oder bedeutet ja immer Regulation zurück zu Norm. Und da, da denke ich schon, dass wir auch diese Selektionsprozesse äh, unterstützen können. Mhm. Ja. Genau, also ich hoffe, die Frage von der Christina ist somit beantwortet. Da muss man wirklich genau schauen, welche Immunerkrankung ist es, welche, welcher Prozess steht da dahinter und sich genau wirklich individuell überlegen, was ich tun kann. Dafür braucht man eben auch doch dieses relativ fundierte Wissen. Und welche Phase, wie du gesagt hast? Und welche Phase, genau, und welche Symptomatik ähm, sie hat. Und wie die auch sonst äh, behandelt wird, welche Medikamente zum Einsatz kommen, etc. Et genau. Und dann eine weitere Frage ist, wie funktioniert der Nestschutz eines angeborenen Babys? Ähm, nur über das angeborene Immunsystem, angeborene System. Ein. Es gibt zum Beispiel ja ähm, bei den Antikörpern fünf Klassen. Das Immunglobulin G mit seinen vier ähm, Untergruppen sozusagen, also das, ähm, äh, das effizienteste sozusagen Immunglobulin oder der effizienteste Antikörper oder der, der am meisten kann, das, das sind alle vier Formen, sind plazentergängig und können sozusagen von der Mutter an das äh, Baby weitergegeben werden. Und postpartal? Hm? Und postpartal? Nach der Geburt. Nach der Geburt ist es. Ähm, ähm, es gibt ganz wenig. Es gibt viele Studien, die genau das Immunsystem der älteren Menschen erforscht haben, mhm. wo man wirklich genau sieht: Okay, ab dem und dem Alter verändern sich dann gewisse Populationen von Immunzellen. Da gibt es ähm, von, von Kindergarten oder ganz wenig Informationen, wie das. Äh, Immunsystem der Kinder äh, ist, ja, diese Frage haben wir eben Kneiteil auch aufgegriffen. Meine, meine Meinung ist, und ich arbeite ja viel mit Kindern, die auch mit Immunthemen zu tun haben, man kann Kinder so ein bisschen betrachten, als hätten sie einen Immunmangel. Sie haben einfach das, ein Immunsystem, das noch nicht so viele Infekte durchgemacht hat und deshalb haben sie nicht erstens einmal nicht das Gedächtnis, also sie haben einfach für viele Sachen noch kein Gedächtnis gebildet. Und ähm, deshalb sind sie dann auch wieder so anfällig. Mhm. Ähm, und dieses Immunsystem, das das spezifische muss ja lernen. Es muss ja lernen, mit den Pathogenen umzugehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist bei Kindern, dass sie Infekte durchmachen, damit dieses Immunsystem lernt. Und mein Ziel als Osteopath ist es nicht, dass die Kinder, die zu mir kommen, jetzt nie wieder krank werden, sondern Sie sollen Infekte durchlaufen, nur so lernt das Immunsystem. Und, äh, aber was ich machen kann, ist, dass ich die Kinder da unterstütze, dass sie schneller wieder gesund werden, dass sie nicht vielleicht zwei Wochen krank sind, sondern sie machen einen Infekt durch, sie haben Fieber, sie haben Symptome und ihnen geht es vielleicht nach einer Woche wieder besser. Mhm. Äh, ich halte oft die Kinder in der Praxis, die von einem Infekt in den nächsten rutschen, äh, wo die Eltern einfach schon verzweifelt sind, weil das natürlich das gesamte Familiensystem belastet. Da wäre mein Ziel nicht unbedingt zu verhindern, dass sie Infekte bekommen, weil dann lernt das Immunsystem nicht. Aber ich sie zu unterstützen, dass sie gesünder aus diesem Prozess herausgehen und dass sie vielleicht nicht ganz so krasse Symptome entwickeln. Also, dass sie nicht so ganz schwer, wirklich schwer krank werden, teilweise. Mhm. Das wäre so eine. Aber wie gesagt, es gibt, da gibt's aus verständlichen Gründen ganz wenig Information und Forschung, wie wirklich das Immunsystem der Kinder ausschaut. Also zumindest die, die ich kenne. Weiß nicht, ob du da Studien kennst oder was anderes kennst dazu? Nein, nicht mehr. Okay, genau. Ähm, dann fragt Julia noch, wie würdest du Kinder mit Typ 1 Diabetes betreuen? Habe ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung damit, deshalb tue ich mir es gerade schwer, die Frage zu beantworten. Typ 1-Diabetes ist natürlich eine Autoimmunerkrankung. Ich würde wahrscheinlich genauso vorgehen, ich würde einmal die Kinder untersuchen, ich würde alle, alle Dysfunktionen, somatische Dysfunktionen, die die Kinder aufweisen, behandeln, weil ein Immunsystem, ein Immunsystem braucht, ist ein System, das relativ viel Energie braucht. Ja. Also das braucht ähm, vor allem das, was die, das Immunsystem am meisten braucht, ist Glukose, das hat es am liebsten. Aber es braucht generell und jede Dysfunktion des Körpers raubt ja dem, dem Körper Energie sozusagen. Ja. Und wenn ich diese behandle, dann hat vielleicht das Immunsystem mehr Chancen, mehr Möglichkeiten, mehr Energie zur Verfügung, auch ordentlich zu funktionieren, auch wenn jetzt das ähm, äh, Typ-1-Diabetes natürlich ein... Immunsystem ist, das schief läuft, dann würde ich genauso schauen, wie schaut aus bei dem Kind mit der Leber, funktioniert die Leber gut, bei der Leber muss man bei Diabetikern natürlich sehr vorsichtig sein, da würde ich nichts stimulieren, um hier nicht den Glukosestoffwechsel in irgendeiner Form noch mehr durcheinander zu bringen. Ich würde genauso schauen, wie schaut aus mit der Milz, bei den Kindern würde ich auf jeden Fall schauen, gibt es Probleme jetzt im Bereich des Brustkorbes, der vielleicht den Thymus in irgendeiner Form beeinflusst. Und dementsprechend auch so das Kind unterstützen, jetzt abgesehen von allen den Dingen, die sowieso mitmacht und medikamentös behandelt wird etc. etc. Das wäre so mein Zugang, also auch wieder ein sehr individueller ähm, Zugang. Genau. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. <lacht> Okay, gut. noch was ein? Ich meine, ich habe jetzt wirklich wenig Erfahrung mit Diabetikern, auch Erwachsene eher selten. Hast du da mehr Erfahrung, Diana? Nein. Kann ich bei mir auch nicht. Also ich habe nicht so viele, vor allem keine Typ 1-Diabetiker. Das ist ja eine komplett andere Geschichte, Typ 1 oder Typ 2-Diabetiker. Okay. Ähm, ja. Das ist was komplett anderes. Und Typ 1-Diabetiker habe ich eigentlich, glaube ich, keinen sogar in dem Jahr. Ich habe ab und zu welche, aber ähm, die kommen häufig wegen anderen Symptomen, wo ich dann eher an dem arbeite und nicht dazu gefordert bin, wirklich am Immunsystem Aber so wie ich es vorhin erklärt habe, so ungefähr wür würde ich wahrscheinlich vorgehen, also sehr individuell eben auf Basis der Anatomie und Physiologie mir anschauen, was ist, wo kann ich das Immunsystem der Kinder mit Typ 1 äh, Diabetes einfach sinnvoll unterstützen. Mhm. Ja, wie du sagst, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wirklich die Physiologie dahinter zu verstehen, also soweit wir es halt verstehen mhm. und im Endeffekt halt, wie der Little John gesagt hat, think physio uh, physiologically, treat anatomically. Ja, genau. Ja? Gibt es noch Fragen? Ich sehe da jetzt keine, ich weiß nicht, ob die jetzt schon zufriedenheit beantwortet worden sind, die Fragen, ich hoffe es. Ja. Gut. Die Andrea, die, die das Thema Autoimmunerkrankung aufgebracht hat, kann ich das Autoimmunbuch sehr empfehlen. Das ist eine, ein Buch von einer Biologin, die sich sehr mit Autoimmunerkrankungen auch aus eigener Erfahrung, ist also die hat selber eine Autoimmunerkrankung, aus dem heraus hat sie sich sehr intensiv damit beschäftigt und das Buch ist wirklich sehr, sehr gut und hilft dabei, dass Autoimmunerkrankungen etwas besser zu verstehen, auch wenn man in vielen Bereichen den Mechanismus noch nicht ganz genau versteht. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt von den Zuhörern, okay. dann würde ich sagen: Vielen lieben Dank, Michi, dass du dir heute ja. die Zeit genommen hast. Ich habe so wahnsinnig wenig Zeit momentan. Das <lacht> Gern. Ja, wie wir alle. <lacht> <lacht> ähm, trotzdem vielen lieben Dank fürs Kommen heute ins Café Stilpoint. Danke auch für die Moderation, gerne. Bitte gern. Hast du gut gemacht. <lacht> okay, gut. Ähm, jetzt noch an euch. Ich würde gerne noch erzählen, was in den nächsten Tagen noch passiert. Da gibt es auf der einen Seite morgen unsere Gudrun, die wir alle schätzen und lieben und kennen, schon von der WSO seit 30 Jahren. Sie dolmetscht schon seit drei Jahrzehnten eben in der WSO und nicht nur für uns und übersetzt auch einige, hat schon einige wirkliche. Ähm, Kassenschlagerbücher sozusagen, übersetzt aus anderen, aus anderen ähm, Sprachen, dass mir noch einfällt. Die ist morgen da und wird ein bisschen was aus dem Nähkästchen sozusagen plaudern und tags drauf kommt dann der ähm, Sebastian, Sebastian Fitzinger und wird ein bisschen was über Segmental Looping erzählen. Am Freitag ist dann wieder Open Microphone, das heißt kein Open Microphone. Das ist der Freitag. Okay, gut. <lacht> Dann, ähm, ja, wie gesagt, bitte wieder reinschauen, uns äh, teilen, liken, twittern, facebooken, youtuben, was auch immer. Äh, Weiter erzählen, dass es euch gefallen hat und ähm, dass auch andere bei uns reinschauen und mal ins Café Steelpoint kommen auf einen Kaffee. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend.